So, ihr habt nun gerade gesehen, wo die letzten Spuren alle waren und ich zeige euch mal kurz auch noch eine Karte, ungefähr hier in dem Bereich Es gibt einmal hier, hier und da, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe ungefähr Auf jeden Fall habe ich jetzt alle Spuren, alle drei verschiedenen Spuren und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild, die Schneelande der Krone und wir gehen jetzt zu Sanya, um Bericht zu erstatten Oh, süß. Hi, Sanja. Na, wie läuft die Jagd nach Anhaltspunkten, Maike? Ähm, schaffen. Schatten. Dann schauen wir mal, was du bisher zusammengetragen hast. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkernpunktmann gefunden. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Felsenhöhlenpunktmann gefunden. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Wiesenpunktmann gefunden. Klasse, du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkernpunktmann vertrieben. Klasse, du hast... Klasse, du hast... Ja, will ich nicht lesen. Damit sollten wir exakt bestimmen können, wo sich diese Pokémon aufhalten. Ich muss bloß die Daten in diesem Pokémon-Detektor eingeben und die Suche nach Lebenszeichen läuft. Aha, das Habitat der gesuchten Pokémon ist also hier. Das Eisenkern-Pokémon befindet sich am Schollenmeer. Das felsenhöhen pokémon befindet sich in der Ballseehöhle. Das wiesen pokémon befindet sich am Bett der Giganten. Wie es aussieht, könnte unsere Suche nach legendären Pokémon schon bald von Erfolg gekrönt sein. Viel Glück, Michael! Was? Aber das sind doch jetzt Orte hier in. Gibt die C-Bereich. Bett des Giganten? Ballseehöhle? Hier ist Bett des Giganten und hier ist auch Bett des Giganten. Ballseeufer? Ähm. warte, wo hat sie gesagt überall? Äh, bestimmen. Schollenmeer? Ballseehöhle? Bett des Giganten? Schollenmeer? Wahrscheinlich rechts, oder? Ja. Okay. Dann fliege ich mal zum... Oh, ich kann das nicht benutzen. Ein bisschen im Haus. Das wäre ja unlogisch. Okay. Ich habe nämlich Zapdos schon gesehen und Lava das auch ein bisschen in den DLC-Bereich, im Hauptbereich. Da weiß ich gerade nicht, was er, was sie meint. Da habe ich Arctos gehört, ne? Wo bin ich jetzt? Bin ich bei Reggie Rock? Ja, ich bin bei Regirock. Rock. Gibt noch was anderes? Meinen sie, sie... <lacht> ich bin gerade sehr verwirrt. Zoom mal raus, bitte. Dann sehe ich ein bisschen mehr. Das ist sehr toll, wenn ich so viel sehen kann. Dann ist ein Strahl. Ja, bitte. juckt mich gerade nee, näher. Weniger. Gerade nicht mal in die Richtung. Mittleres Bett. Ungefähr. Hier sind noch ein paar unsichtbare Items. Es gibt immer ganz viele unsichtbare Items. Aber ich bin voll verwirrt. Was? Hier hat Arctos. Hm. Also hier soll es einen Buchmann geben. Aber wo hier? Oder sagt sanier das jetzt nur für Arctos-Stellen, wo Arctos manchmal auftaucht. Und in den anderen Zonen, in anderen Naturzonen gibt es auch nochmal die Dinger zu sammeln, dreimal. Bitte nicht. Ja, aber ich bin gerade Ihr seht, alles ist vollkommen normal. Es gibt hier kein Arctos weit und breit. Ich habe zwar letztens, auch in der Anfang der Folge, wahrscheinlich reingeschnitten, da habe ich den Arctus gefunden, aber... Wirklich was, äh, machen konnte ich nicht. Ist nämlich sofort wieder weggeflohen. Ich bin sehr verwirrt. Dann fliege ich mal woanders lang? Äh... Wo war das noch? Hier in der Ballseehöhle, ne? Gehe ich mal in die Beisehöhle. Ja, Arctos, ich weiß, du existierst. Was ist das denn für ein Geräusch? Bitte rauszoomen, damit ich schön viel von der Umgebung sehe. Also hier in der Beiseehöhle soll es noch. Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn Irgendwie kriege ich ja das Gefühl, dass. Ich. What? What? Wait, wait, wait! What? B meint es du hier das? Was macht Terrakium hier? Ist das hier damit gemeint? Te ter- Ter- Ter- Terrakium! Ja, jetzt hab ich's gekillt. War das schlecht? War das mit Sania jetzt nur für die drei? Warte, Terrakion kommt doch wieder zurück, oder? Oh, oh, oh, oder? Warte, gibt's dann auch Kellio? Das sind zu viele Sachen, zu viele Fragen auf einmal. Ich guck mal. Respawn das, wenn ich jetzt so mache? Ich bin Aber eigentlich ist es ja genauso wie mit anderen Legis, noch nicht? Alle Legis gefühlt im DLC. Wenn sie besiegt werden, kommen sie trotzdem wieder. Ja, ist auch so. Hier haltet sich Terrakium auf. Ich wollte eigentlich die Vogel fangen. Dann, dann fange ich halt die drei zuerst und dann die Vögel. Ich bin verwirrt. Das sind zu viele Legis auf einmal. Oh Gott. Oh, ja, keine Ahnung. Ich bin mit allem sehr effektiv. Ist nicht gut. Lashuking King? Komm, darf auch mal angreifen, würde ich sagen. Das Ding ist Stahl, oder? Ist das Ding nicht Stahl? vergessen. Schauderspruch kann ich einsetzen. Oh oh. Ah, okay oh. nice, ich tank das. Ja gut, dann fangen wir die drei einfach. habe jetzt nur nicht den ersten gesehen, aber wahrscheinlich... Als ob ich wieder One-Hit Ach, komm on! Dann machen wir erst in der nächsten Folge die Vögel, in dieser Folge die drei. Ich bin verwirrt. Ich kann das Ding auch gar nicht schwächen. Vielleicht mit einem anderen Pokémon hinten im Schlepptau. Vielleicht Pikachu. Ich weiß ja nicht. Aber die scheinen sich alle drei an einer bestimmten Stelle immer aufzu aufzuhalten. Das hier zum Beispiel, hier, in der Ecke. Das hier ist jetzt halt nicht schwer versteckt. Ich habe aber schon die Ahnung, es ist so geahnt, dass es vielleicht um andere Pokémon geht. Aber die die, die habe ich jetzt nicht erwartet. Die drei, ich habe eigentlich andere Pokémon erwartet, aber... Okay. Dann ist das halt so. Scheiße, da habe ich schon gedacht, dass das passiert. Oh, fuck. Äh... Pika! Schockiert, ne? Schlammwurge kann ich mal versuchen. Das Ding ist, Pikachu selbst hat einfach kein allzu gutes Pokémon im Endgame. Man können sie auch leider nicht entwickeln. Die Sind locked, die kann man nicht entwickeln. Okay, das macht schon mal Damage. Ich kann es in diesem Raid schon mal fangen. Ich schmeiß mal lieber einen Überball einfach nur. Kann schon reichen. Schon. Eins. Okay, es wackelt schon mal. Das ist ein gutes Zeugchen. Ja, yeah. es ist mir auch egal, wie lange die Folge wird. Wir werden alle drei sammeln. Das ist jetzt mein Ziel. Ja? Okay, zweimal diesmal? Wir verbessern uns. Sankt, klinge Oder Sankto, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher Sankto. Schon, da drin. Eins. Zwei. Nein. Ja. Ich geh gleich noch Game Over, ey. Nein, hey, das kann doch nicht passieren. Aber ich werde bestimmt noch ein bisschen auf Twitch streamen wie... Oder auf YouTube streamen? Ja, auf Twitch vielleicht. Mal schauen, wie ich das mache. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen... Äh, Shiny-Hunt ein paar Legis. In dem Adventure. Das wir in der allerersten Folge von diesem DLC gesehen haben. Dieses Adventure da. Komm schon terrakium hab dich zwar schon. Aber zweites Mal war, war auch nicht schlecht. Scheiße, dreimal aber... Das kriegt man ja in Omega-Rubin. Einfach so viel. Das Ding. Deshalb habe ich das schon. Als ob sie sind jetzt rausfliegt. Bitte bleib einfach im Ball. Ich gehe gleich Game Over. ACH KOMM! Oh oh, Schwertanz. Scheiße. Ja, komm. Hol erstmal die richtigen Pokémon ins Team und dann versuchen wir es nochmal. Das macht keinen Sinn. Neuer Versuch. Diesmal fange ich mit... Neuer Versuch! Diesmal... Norman! Kurze Info für die, die es nicht wissen. Mit dem Zügel des Bundes könnt ihr einfach auf Dings gehen. Euer Chronosbar Bar und dann könnt ihr es trennen, damit es einzeln habt. So und jetzt versuche ich es nochmal. Diesmal mit ein paar anderen Pokémon. Ihr habt schon gesehen welche. Und Terakium. Ready. Muss ich fangen. Oh Gott, ich muss so viele Legis noch fangen insgesamt. So, oh, ich bin sehr effektiv. Aber ich mach doch nicht ich mach doch locker nicht one hit oder also Bisa-Floor ist schon stark, aber ja ich dachte schon das, das hätte mich jetzt auch gewundert wenn so stark wäre okay gute Voraussetzungen für einen guten catch eins nein noch nicht erst will er mich verprügeln aber das finde ich nicht okay ich Bisafloor hab groß bin großer tank ich krieg das hin ja. Wir haben so ein bisschen ähnliche Körperstruktur. Äh, Nur dass ich halt eine Palme von Rücken habe und du nicht. Ja, ja, mach ruhig dein Schwert, Tanz. Juckt mich überhaupt nicht. Ich mach jetzt Slam auf dich. Du kannst dich ja nicht heilen, das ist das Gute. Was wir davon fangen? Wir darf anfangen! Wow.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 Ja, ich weiß, du hast zwei Fähigkeiten. Oh, die Klappe. So, überall. Jetzt bist. Jetzt sind sehr gute Chancen. Eins, zwei, drei. Schade. Schade. Leider noch nicht. Kann man die Shiny handen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind shiny Lot. Sind die Shiny Locked? Also, ja, sie wirken auf mich Shiny Locked, um ehrlich zu sein. Genauso wie die Vögel. Die Vögel sind auch sehr sicher. Shiny Locked. Aber die Regis, soweit ich weiß, sind nicht Shiny Locked. Also, Shiny Locked heißt halt einfach, dass man die nicht Shiny bekommen kann. Die kann man ja sowieso. Kann man die nicht sowieso in Ultra Sonne, Mond bekommen? In den Ziemlich sicher, die kann man da auch bekommen. Und da auch Shiny Handen. Nur nee, hier nicht, weil, äh, ja. Yes! Yes! ist mein! Eins der Drei haben wir damit schon mal gefangen. Das ist auch gut, so. Nun müssen wir aber die anderen beiden noch finden. Und es wird nicht gerade einfach. So, dieser Flot erstmal Durst. Corona hat auch ein bisschen Durst hier. Pikachu muss komplett wiederbelebt werden. Mit dem Elektroschock, den er sich selbst gibt. So, nice. Okay, dann gibt's jetzt nur noch Bett des Giganten. Also wahrscheinlich irgendwie da. Und hier im Schollenmeer was. Welcher der beiden sind wo? Ich vermute mal einen besonderen Ort in der Ecke oder so. Hier zum Beispiel einfach random. Ja, wohl wahrscheinlich eher im Gras. Nein, warte, die Pokémon noch einfach so auf. Ja, dann vielleicht doch nicht im Gras. Wo ist nochmal das Bett des Giganten? Hä? Hä? Nee. Oh, ich dachte gerade, <lacht> das wäre Arctos über mir. So, vielleicht mal raus und dann sehe ich ein bisschen mehr. Ich habe Arctos gehört. Ich weiß aber nicht wo. Mhm, mhm. Ich dachte auch eigentlich hier. Vielleicht dort bei der Insel? Hier an der Insel könnte ich es mir gut vorstellen. Das ist ein guter Spot hier. Nein? Habe ich einen Term? Der Eine TP meine ich. Jetzt nehmen Sie ruhig. Darf sie gerne nehmen. Du keine Scheu. Du das? Ah! Zugabe. Nein bitte keine Zugabe von der gerade in der Schuhe gerade. Okay, danke also hier ist es dann auch nicht wasser vermutlich immer auch nicht es gibt dann wenn die drei es sind dann wird es ja noch viridium und kobalium geben wahrscheinlich ist dann kobalium in der nähe vom Meer und viridium hier im bett des giganten maybe possibly I don't know. Oh, ist das etwa Zerachium, das Felsen für den Pokémon? Juhu, ich hab's die ganze Zeit über gewusst. Meine Hypothese war richtig. Ähm, Verzeihung, da haben mich meine Gefühle ein wenig übermannt. Hier, die Belohnung dafür, dass du mir das legendäre Pokémon gezeigt hast. Wow. Trash. Die anderen zwei Pokémon müssen sich kann sich ja auch hier irgendwo aufhalten. Hab's gefunden. Hier und dort unten. Ist der Friedhof. Hier befindet sich Viridium. So. Du stehst als nächstes auf meiner Liste. <lacht> ich habe mir schon gedacht, dass hier Viridium ist. Okay, es ist Typ Pflanze, also sollte ich nicht viel Damage machen. Aber Cobalium ist doch nicht Typ Wasser. Oh, ich mache trotzdem viel Damage mehr als beim anderen, er ist mehr als bei Zeraki erstes, das ist das zweite. Viridium! Okay, noch mal, trau mich nicht, ich fang schon mal an zu werfen. Ich werf und werf und ich werf und werf und ich treffe leider nicht, ich muss noch mal werfen. Ja, ich werfe meine Bälle, ich werf und werf und werf. Eins. Okay, einmal schon mal. Wir müssen ganz viele Legis fangen, das ist, das ist halt nun mal so. Passiert. So, ich weiß auch gar nicht wie ich das schneiden, schneiden werde, aber ihr habt sicherlich schon gesehen, dass mir ein paar Bälle fehlen. Verteidigung sind die ganze Zeit das ist das Problem, ich kann es halt wirklich nicht mal angreifen. Sonst kann ich auch Eins, zwei. Okay, es macht sich selbst äh, runter. Basically. Also was ich sagen wollte. Ich habe, äh, schon Galactus gefangen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde, ob ich das schon gezeigt habe oder nicht. Hier, ich habe schon Galactus gefangen. Ähm, Weiß nicht, ob ich das in dieser Folge oder in der nächsten Folge zeige. Ich muss mal überlegen, ob ich zwei verschiedene Folgen mache mit den drei Musketieren. Und halt... ...den drei Vögeln. Wieder nur zweimal. Ja, Pikachu hat keine Verteidigung. Das Ding kann nichts! Ich will reinschuh. Das kann was! Na, hat es auch nicht so schlecht, ja. aber ja, nee, ich halte es immer noch nicht so gut. Teller macht keinen Sinn. Actus macht Sinn, aber ich will nicht spoilern, weil ich glaube, Actus nehme ich dann nehm ja für eine andere Folge. Und jetzt habe ich ja sowieso schon gezeigt, dass ich Actus habe. Ich dann sowieso erst eine andere Folge reintun werde wahrscheinlich. Jetzt bleibt doch drin, Mann! You are getting on my nerves. And I do not like that. Yes! Woo! Viridium gefangen! Da hat zwei nicht auf mich. Super! hast du kriegen dir voll, voll und redlich verdient. Oh yeah, und da haben wir Wiesen-Pokémon-Viridium. Nochmal kurz ins Ort zeigen. Hier an dieser Stelle, ihr seht, dort hinten ist der Friedhof. Und wenn ich jetzt hier nach oben fahren würde. Seht ihr ja ungefähr, wo ich bin. Da hinten sieht man schon weiß und alles, Schnee. Ja. Mal ganz im Ernst. War doch irgendwie klar, dass er hier ist, oder? So, Kubalium. Und <lacht> nun auch du. Guck ihn dir an. Das, das ist ziemlich cool. So, Blütenwirbel, wie viel macht das? Aber der ist doch nicht Wasser. Oder? Ist er Wasser? Nein, ist er nicht. Sonst wäre das jetzt nicht, nicht sehr effektiv. So ah, Er verliert auch Verteidigung Ich mache immer mehr Head damage Ja komm, einmal mal hier aber noch Einmal sollte noch passen, vielleicht noch zweimal Wir werden sehen Also Viridium und kobali äh war nicht Die beiden waren jetzt, jetzt nicht Warten insgesamt jetzt nicht so schwer So einmal traue ich mir noch, einmal traue ich mir noch Bin heute im richtigen Traummodus Vor allem war nicht jetzt Schwerttanz also, es macht das nur Angriff hoch oder Verteidigung? nur Angriff? Nice. Nice. Hat sich gelohnt. Und jetzt über Bälle werfen, wie ist nicht mehr anders geht. Eins. Okay, schon mal einmal. Überlegt sich in, unser, in unsere Box zu verweilen. Ist ein bisschen zu kalt hier, oder? Kann ich verstehen. Komm, komm in den Ball. Eins. Okay, 22. Ich spreche dann mit der Box. schönes Pokémon-Resort, ne? Ja, da will er hin. Da will er hin. Ins Pokémon-Resort, wenn er in der Box ist. Aber oh, klar, doch, mein Freund. Oh, jetzt, jetzt. Äh, vielleicht überlegt er sich anders. Die ganze Erinnerung hier an seinem äh, kühlen Eisort. Äh, uh, Talon tue ich mal rein. Ich werde sowieso nicht mal angreifen. Nur noch zum Resistent. Gut, ich hätte äh, Dings Corona rein tun können, aber ist auch egal. Oder corona Whatever. Ach, Aua, <s�t> oh, das tat weh. Oh je, Mini. Bleib im Ball drehen. Einmal. So sieht das also wieder aus. Schreiner. Mal wieder. Aha. Steh, verstehe. Nun also mein Freund, du wirst diesmal nicht entkommen. Du wirst diesmal in den Ball bleiben. Prediction. Hm. Ja, ich muss einfach die ganze Zeit Bälle werfen, solange wie es geht. Und dann kann ich mich wieder in die Vögel widmen. Ich muss sowieso noch ja ähm, die ganzen Legis zeigen. Warum macht er so viel Damage? Er macht viel mehr damit die beiden. Mann, du sollst drin bleiben, nicht rausfliehen aus dem Ball. Ja, toll. Sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Ich hab, ich hab Bälle für die anderen. <lacht> yes! Huh! Kobalium ist da auch gefangen. da haben wir alle drei von vier Musketien. Kelio gibt es anscheinend nicht. Vielleicht kriegt man jetzt auch noch Kelio freigeschaltet, wenn man Sanya alle drei zeigt. Ich weiß es nicht, wir werden es jetzt herausfinden. Denn ich fliege jetzt noch... Warte, warte, warte, warte. Erstmal hier zapfen. So. Hier geht's noch schön zu Sania, nach Freestyle. Hallo, kurz mein Team. auch wichtig. Dann gehen wir sie fragen. So. Kann man jetzt noch Keldew bekommen? Oder nicht, wir werden es jetzt herausfinden. Oh, ist das etwa Kobalium, das Eisenkern-Pokémon? Ja. Was ist die Belohnung dafür? Bisschen weniger Trash, aber trotzdem noch Trash. Oh, ist das etwa Viridium, das wiesen pokémon Das ist der Wahnsinn, wir haben es echt geschafft! Wer ist die beste Pokémon-Professorin in Gala? Sania, Sania! wuhu! Ups, ähm, erzähl meiner Oma bitte nicht, dass ich das gerade gesagt habe, okay? Du weißt gar nicht, wie dankbar ich dir bin. Hier, die Belohnung, das hast du dir richtig verdient. Ja, die Dinger kann ich benutzen, aber es ist jetzt nicht wirklich lohnenswert. Nur mit deiner Hilfe konnte ich nachweisen, dass ich mit, einer, mit meiner Hypothese goldrichtig lag. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Hättest du als Champ nicht schon allerhand zu tun, würde ich dich sofort als meine Assistentin einstellen. Es gibt übrigens eine alte Legende zu und Terrakium und Viridium. Vor langer Zeit sollen sie sich mit einigen üblen Menschen einen erbitterten Kampf geliefert haben, um ihre Gefährten zu beschützen. Seitdem meiden sie wohl die Nähe zu den Menschen und Leben in Abgeschiedenheit. Doch nun haben sie anscheinend eingewilligt, Teil deines Teams zu werden. Vielleicht bedeutet das ja, dass sie wieder einen Schritt auf uns Menschen zu gehen. Hehe, der Gedanke stimmt einen froh, oder? So, jetzt wird es aber höchste Zeit für mich, nach Hause zu gehen. So eine Forschungsarbeit schreibt sich schließlich nicht von alleine. Pass auf dich auf, dass du dir, pass auf, dass du dir bei deinen Erkundungen keinen Schnupfen holst, Meike. Man sieht sich. Komm, Waldi, wir gehen jetzt nach Hause. Armes Tunnel. Bye. Bye, bye. Alles okay, Tunnel? Dann, dann, dann. Der scheint auch andere Tunnels als Freund zu haben. Das ist doch gut. Und nein, es gibt kein Keldeo. Schade. Echt schade. Okay. Dann mache ich mich jetzt auf Richtung Vögel. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, dass man Kaldio wahrscheinlich nicht fangen kann? Tja, ich lag falsch. Man kann es nämlich doch fangen. Und zwar müsst ihr hier rüberfliegen zum Dünerbaum. Das ist ganz unten auf der Karte. Und dann fährt ihr nämlich hier lang. Denn hier kann man runter. Hier gibt es auch so ein paar Brunnen. Kann man äh, schön dran gehen. Hier gibt es auch ein paar Wasserpunkte. Wie auch immer. Das ist aber egal. Was wir, Wo wir hin wollen, ist diese Insel dort. Ihr seht sie auch schon. Mit diesen zwei Bäumen. Und da ist eigentlich nichts. Sehr leer. Warum wollen wir hier hin? Nun, das Ding ist, hier gibt es einmal unsichtbare Items. Cool. Äh, das war nicht das Ding. Sondern hier hinten, seht ihr schon, gibt es einen Topf. Und neben dem Topf sind hier Fußspuren. Ein vergleichbarer Anhaltspunkt ist hier noch nicht untergekommen. So, und der Topf, mit dem kann ich nicht interagieren, da macht gar nichts. So, und was soll das alles heißen? ich stellt euch einfach hier neben den Topf, neben der Spur. Müsst dafür. Kobalium, Terakium und Viridium im Team besitzen. Geht auf Pokecamping. So, und dann müsst ihr einfach irgendwas kochen. Es ist eigentlich egal was. Ihr müsst einfach, ich habe den Klopf gesucht, ihr müsst einfach irgendwas kochen, was ihr wollt. Es ist so egal. Hier ein Luxusapfel passt schon. Dann machen wir eine Seetangbeere. Das passt. Das, das war's einfach kochen, ihr müsst auch nicht gut sein im Minigame. Ihr müsst einfach irgendein Curry kochen. Es ist vollkommen egal. Es geht nur darum, dass ihr... Ich mache das, weil das Minispiel, weil ich habe das bisher noch nie, glaube ich, im Let's Play richtig gut geschafft. Mittlerweile kann ich es viel besser. Also nicht perfekt, ich bin immer noch scheiße in dem Minigame, weil ich bin viel besser als früher. <lacht> Immerhin, mir besser. Ähm, aber gut, es wird sowieso nicht gut, weil ich fast gar keine Zutaten reingetan habe. Ich weiß das immer noch nicht, wie das mit dem decks funktioniert. Auf jeden Fall müsst ihr einfach Curry machen. Zusammen mit den drei Musketieren im Team. Und das war's. Dann sollte eigentlich gleich Keldu einfach random erscheinen. Ist auch sofort in der, ähm, in der anderen Form. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Auf jeden Fall diese gute Form. Was richtig stark ist. Ja, da haben wir jetzt unser Curry. Ob es gut schmeckt? Ich weiß es nicht. Das kann ja als BisaFlor mal sagen, ob das gut schmeckt. Der ist nämlich ganz oben bei mir auf der Party. Muss natürlich. Das bin ich. Apfelcurry. Und schmeckt's? Oh. Ziemlich gut sogar. Cool. <lacht> ja, gut. Ich hab ein bisschen reingespammt. So, und nun einfach raus. Oh, Camping aufhören. Ja, ja. Ah, die paar XP, die sind egal. Und jetzt. Scheint Keldio aus dem Nichts, das mache ich mit dieser anderen Form, das ist die stärkere Form direkt. Ja, so einfach kommt ihr zu Keldio. Das ist übrigens das erste Mal, dass man ein Keldio ist ein Mythical Pokémon, also ein sehr besonderes Pokémon, was man überhaupt nicht braucht. <lacht> also, mythicals braucht man halt nicht für den Pokédex und so das sind halt besondere Pokémon. Und Keldo äh, ist tatsächlich eins davon, auch wenn ich es immer als das vierte verlassene Teammitglied von den äh, Musketieren angesehen habe. Leider bin ich sehr effektiv, merke ich gerade. Das ist nicht so gut bei so einem hohen Level. Ähm, schön, dass er aber auch schon steht. Was? Ob, ob, mit wem ich effektiv bin, bin ich. Das ist schön. Ich weiß nicht, wer stärker ist. Sonst. Ähm versuche ich einfach mal mit lasso king schlammwogel wird schon wird schon schief gehen ja und dann habt ihr in dieser folge gesehen wie ihr alle musketiere kriegt und in der nächsten folge zeige ich euch dann wie ihr alle vögel bekommt ja ich habe nämlich schon in der aufnahme wo ich gerade kelly fange habe ich schon fast alle vögel <lacht> ja ich nehme das so hin und her auf aber ich werde da schon richtig steigen bestimmt ich wollte noch nicht alle vögel und musketiere in einem video haben warum fange ich eigentlich schon direkt obwohl, obwohl. Klappt eigentlich ziemlich gut. Zweimal Mal und angreifen. Ja. Super. Ist auch ein sehr starkes Pokémon. Keldeo. Also ich hatte nie wirklich Erfahrung mit Keldeo, Aber irgendwie, ich weiß nicht, ist mir sympathisch. Aber ich... Keine Ahnung. Ich habe nichts zu Keldeo zu sagen. Ich, das ist einfach so ein Mythical, das war. das kam mal und das ist mal existiert worden. es ja. glaube ich auch einen Film zu. Ähm. Und ja. Ich werde übrigens, nachdem die nächste Folge draußen ist, jawohl, nachdem. Auf jeden Fall demnächst stream ich hin und wieder mal ein bisschen. Auf Twitch ein paar Diner Raids. Denn die sind auch sehr interessant, weil man da sehr gut äh, Shinies bekommen kann. Äh, nicht nur von den Legis, sondern allgemein von den Pokémon, die da sind. Und äh, Das ist ja nice, natürlich. So, ich packe jetzt bisa rein. Dann sollte es eigentlich überleben. nehme <lacht> okay, nämlich soweit ich weiß... Oh, jetzt lass mich lügen. Wasser... Stahl? Nee, nicht Stahl. Ähm... Keine Ahnung. Wasser auf jeden Fall. <lacht> Keine Ahnung. Ich bei manchen, ich bei vielen Pokémon weiß ich auswendig den Typen, aber bei manchen habe ich immer noch meine Struggle, Keldeo zum Beispiel, immer meine Struggle mit. Und ich habe nachgeguckt. Kobalium ist nicht Wasser. <lacht> Was macht er dann auf dem Eisbrocken? Naja, egal. Wie kann das eigentlich sein, dass jetzt das Fangen viel schlechter läuft als vorher, wenn ich es doch gerade geschwächt habe und vorher ist doch früh war? Can you please go into my Pokeball? Lololol. Bleiben Sie drin. Ja, das ist so nice. Nein, das ist nicht nice. Du sollst drinne bleiben, Mann. Du hast mich gleich gekillt. I don't want to be killed. Das ist nicht so toll. Lol. Würdest du etwa deine Gefährten umbringen wollen, hä? Ja, Viridium? Deine beste Freundin, willst du das? Er ja, wackelt einmal, er ist nicht sicher. Oh, ich werde ich so scheiße stark. Aber gut. Keldio ist auch so ein Mythical, damit kann man was anfangen. Es gibt ja so Mythicals, da finde ich, die sind ein bisschen noch zu schwach. Mew oder Celebi oder Girachi, Manapfi, Fione vor allem. Das sind so Mythicals, keine Ahnung, bei denen habe ich immer das Gefühl, dass sie gar nicht so gut sind. Aber vielleicht benutze ich auch einfach falsch. Das kann gut sein, dass ich sie einfach falsch benutze. Vielleicht sind die eigentlich richtig gut. Aber keine Ahnung. So, jetzt hat er hydro eingesetzt. Jetzt muss er eine Runde warten, oder? War das nicht die Attacke? Doch Hydropuppe war auch die Attacke, weil er eine Runde warten muss. Nicht? Nicht. Okay. Vielleicht falsche Gen. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es ungefähr so war. So, okay, du könntest du bitte in den Fall. Nein. Die Folge soll jetzt nicht 20 Stunden sein. Na gut, ist mir eigentlich egal, wie lange die Folge werden, die so nächste Folge. So lange, wie ich brauche. Genauso wie wenn ich die Regis fange. Ich kann aber auf jeden Fall ein bisschen dauern, bis die, nächste, die übernächste Folge kommt. Weil ich aber auch noch in der nächsten Folge erläutern. Nein! Dreimal! Das gibt's doch nicht! Klingel! Oh, toll. Ich, bin, ich verliere gerade. Das ist nicht toll. <lacht> mein Gott! du Siehst zwar fabulous aus, aber du musst jetzt den Ball. Kannst in der Box weiter fabulous bleiben. Äh, ich meine natürlich im Team, du kannst gerne mit uns kämpfen, ja, du verschwollst nicht in der, äh, Box. Sowohl auch. du kriegst in die Box, für immer. Aber du kommst ja in der Box zum Poké Resort. also sollte es doch kein Problem sein, oder? Komm schon. So, wenn jetzt mein Corona-One-Shot ist, dann, äh, habe ich ein kleines Problem. Ja, dann bin ich nämlich Game Over. Und ich bin in dem Spiel noch nicht Game Over gegangen. Und das soll auch so bleiben. Schnell das Spiel ausmachen. <lacht> Komm schon, jetzt bleib im Ball Es ist zwar ein mythical, oh es so keine Wirkung, nice Es ist zwar ein mythical, aber ich werde jetzt nicht meinen Meisterball dafür verwenden Auch wenn es mich langsam richtig aufregt Bleib drin! Der trollt doch Der trollt doch! Detroit auf jeden Fall. Hydro-Pumpe hat das gemacht. Oh, actually, actually schon. Scheiße. Ach komm, jetzt bleib einfach drin, okay? Ich bleib im Ball. Eins. Du nervst. Geiles Gameplay, oder, Leute? Lasst einen Daumen nach oben da! So, wenn euch dieses richtig spannende Keldio-Fang-Gameplay gefällt. Und, wie habt ihr euer Keldio gefangen? First Try? Tja, ich brauche 100 Bälle! Ach, und deshalb ist das so stark, weil der Schwertanz die ganze Zeit gespamt hat vorher. Okay, hab ich nicht gecheckt. <lacht> Bleib doch einfach drin! Ich kann nichts anderes machen! Bleibt drin, Mann! Was mache ich falsch? Es gibt nichts, was ich falsch mache. Aber seine AP ging gleich aus, ne? Das ist Kacke. Wahrscheinlich sich gleich selbst. Merkt er gerade und... Mist! Bleib drin! Bleib doch endlich drin, Mann. Das ist le le le lächerlich. Du machst hier einen großen Zirkus aus der Kack-Situation. Du Bleib jetzt drin. Was bist du eigentlich? Bist ein Reh, oder? Oder? Ist das ein Reh? Ich würde schon sagen, dass ist ein Reh. Irgendwie sowas wird es schon sein. Ich check gar nichts mehr. Seine AP geht übrigens gerade aus. Das ist ja knapp. Der der komplette facecam Weil rages komm es ist lächerlich ich kann doch einfach vorspulen bis ich da bin wo ich ihn gefangen habe Ist übrigens sehr schade, dass sie nicht mal ein eigenes Theme bekommen haben. Beziehungsweise das alte Theme vom DS nicht zurückbekommen haben. Ich meine, die Regis haben es bekommen. Die Vögel haben sogar ein komplett neues bekommen. Gut, die hatten früher halt keins. Ja, okay. Nein. Haben das von YouTube geteilt, nichts so viel ähm, Ja. Ja, haben wir haben hier nicht mal das vom DS zurückbekommen. Nicht mal das. Schon schade. Und da geht's los mit dem Verzweifler. Wenn es jetzt nicht drin ist, bin ich tot. Das war's. Jetzt, jetzt verzweifler ein und das war's. Bye bye. Warum muss es eigentlich ausgerechnet jetzt hageln? No, <laughs> Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist es ist drin! Oh, finally! Oh, ich saß so scheiße lang an dem Ding! Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das abschneiden werde, aber oh Gott, hat das lang gedauert? Und warum guckt er so? Alter, das hat viel zu lang gedauert. Aber damit habt ihr gesehen, ihr könnt Keldio auch fangen. Damit kann man alle äh, vier von denen fangen insgesamt. Und äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann die Galavögel fangen. Haut rein!